Hallo ihr Lieben, heute ist es wieder soweit. Wir öffnen wieder ein Türchen für euch und zwar habe ich mir gedacht, mit Enea zusammen, Enea äh, macht den Vertrieb für Scambaro, für Pasta Scambaro in Deutschland und schaut mal hier, was Enea euch zur Verfügung stellt und zwar richtig, richtig geile Pasta, Pasta Scambaro, Pasta geht immer und zwar Pasta Scambaro kommt aus äh, Venezien, eine mega hammergeile Pasta und die möchte ich euch heute mit Enea zusammen schenken. Und zwar Spaghetti, Penne und was haben wir noch? Verfalle. Schicke ich euch zu oder ihr holt ab. Also basta, basta, basta. Ciao.